ja hallo meine lieben geo leben tv zu bevor wir jetzt einfach mit dem folgenden video einmal loslegen werden habe ich eine kleine aber sehr entscheidende bitte an euch alle und zwar schreibt mir doch bitte alle die das video jetzt hier sehen einfach mal einen kurzen aber kleinen kommentar unten hinein warum weil es einfach meine chancen erhöht dass meine videos wieder wesentlich weiter nach oben gereiht werden ich bin durch irgendeinen fehler ich glaube meinerseits hier im Algorithmus unglaublich weit runtergefallen, so dass ich wirklich im Augenblick sehr schwer zu kämpfen habe, hier wieder etwas nach oben zu kommen. Also tut mir bitte einfach einen Gefallen und schreibt mir einfach mal einen Kommentar hier unten hinein und macht das einfach auch mal bei den nächsten Videos. Ich bin euch dankbar dafür und nun viel, viel Spaß beim folgenden Video ja hallo meine lieben schön dass du heute hier wieder mit dabei bist bei diesem neuen video es dreht sich heute um eine mail die ich vor, die ich vor circa einem jahr bekommen habe und zwar mit folgendem text hallo lieber geo wir schauen deine videos nun schon eine zeit lang und es gefällt uns wie du das machst wir sind ein kleines familienunternehmen welches eben Nahrungsergänzungsmittel bzw. eben äh, funktionelle, funktionale Lebensmittel herstellt und diese natürlich auch vertreibt. Hättest du nicht einfach mal Lust, ein paar von diesen Produkten zu testen? Das klingt natürlich gut, dachte ich mir und ich fühlte mich natürlich auch geehrt, wenn jemand an mich rantet und sagt, teste doch mal du unsere Produkte. Es ist ja jetzt nicht wirklich die einzige Firma, es passiert ja immer wieder, dass Firmen anklopfen, klopf, klopf, klopf und eben sagen, hast du nicht mal Lust, einiges unserer Produkte zu promoten. Aber natürlich, ich bin ja auch ein Skeptiker, ich nehme ja hier nicht alles, was so daherläuft. Ich schaue mir natürlich schon ganz genau an, was ich hier eben auch vorstellen darf und was ich eben lieber lasse. Ja, und warum bin ich da einfach auch skeptisch? Erstens, es könnte ja da in jeder daherkommen und es kommen auch viele daher, die hier anklopfen und immer wieder äh, möchten, dass ich hier etwas promote quasi. Und ich möchte mich ja nicht abhängig machen von Firmen. Ich möchte meinen Bereich unabhängig bleiben und da mag ich nicht, nicht das Gefühl haben, dass ich dann plötzlich irgendwas promote, zu dem ich zur Gänze eigentlich gar nicht stehe. Das andere ist natürlich auch, ich kann natürlich die Produkte testen, ja. Ich kann sie ausprobieren, ich kann sie testen. Aber ich bin kein Chemiker, der hier wie in einem Labor die Produkte in ihre Bestandteile zerlegt und ganz genau schaut, was nun drinnen ist. Was ich aber kann, ist natürlich, dass ich mir die Produkte ganz genau anschaue, dass ich sie ausprobiere, dass ich abkläre, abchecke, ob das auch gehalten wird, was eben auch draufsteht. Um was geht es denn hier eigentlich genau, was soll das Produkt denn überhaupt bewirken, was bewirkt es dann wirklich, was sind die Hauptbestandteile, aus welchen Grundstoffen sind diese Produkte überhaupt hergestellt, kommt, wo kommt es her, welche Zusatzstoffe sind drin und was sagen auch vor allem andere menschen dazu gibt es eben auch dann wissenschaftliche studien äh, und so weiter und so fort also das wird dann von meiner seite schon ziemlich durchgecheckt und in dem falle muss ich dann auch sagen ich habe natürlich produkte bekommen ich habe sie ausprobiert und ja zumindest mal für so gut gefunden dass ich gesagt habe ich schaue mir das noch etwas genauer an Finde ich, ist es endlich an der Zeit, hier wirklich mal dieses Unternehmen vorzustellen und vor allem auch ein, zwei Produkte uns ein bisschen genauer anzuschauen, für die eben dieses Unternehmen, eigentlich sind es ja zwei, genau steht. Dreht sich vor allem auch mal um eine ganz spezielle Algen, meine Lieben, ja, eine ganz spezielle Algen, äh, Algenart vor allem. Und hier ist es nicht sowie die bekanntesten Algen, die wir eh alle kennen, Chlorella und eben auch die Spirulina. Nein, es handelt sich um die AFA-Alge. Ja, zum Beispiel enthält eben auch die Alge alle Aminosäuren, essentielle wie nicht essentielle und ist deckt sich fast mit dem Aminosäurenprofil des menschlichen Körpers, also hier kann ich etwas einblenden, wo man wirklich sieht, hier ist echt das Aminosäurenprofil dieser Alge fast identisch wie die in unserem Körper und da denke ich mir, wow, da geht ja schon ziemlich was zusammen, das muss doch irgendwo seine Wirkung zeigen. Und jetzt einfach mal ein paar Fakten zu dieser Alge. Die Aferalge alge sind die Uranen aller Lebewesen, Bakterien, Pflanzen und Tiere. Menschen haben sich aus ihnen entwickelt. Algen sind für 90% der gesamten Sauerstoffproduktion zuständig. Es gibt tausende Arten der blaugrünen Alge. Doch uns interessiert vorwiegend die ava alge aus dem Clamers Lake. Ja, Und dieser Clamers Lake ist in Oregon und liegt auf 1900 Meter über dem Meer ein extrem heftiger Vulkanausbruch vor ca. 7000 Jahren sorgte dafür, dass die Algen im See bis heute ganz speziell mit vielen, vielen Mineralien versorgt werden. Die spezielle Lage, genug Regen am Randgebiet des Westens und 300 Sonnentage in der Ostlage des Sees sorgen für perfekte Bedingungen. Ja, hallo meine lieben GeolebenTV zu sehen, schön, dass ihr heute hier wieder mit dabei seid, ich bin ja hier jetzt unterwegs auf meiner Deutschlandtour und heute glaube ich schon die fünfte Station innerhalb von vier Tagen, ja da ist einiges zu tun, viel Kilometer auf den Autobahnen, aber jetzt bin ich bei einem ganz interessanten Herrn gelandet, bei Manfred Ludwig, ja, der auch äh, eine Firma betreibt oder vielleicht sind es sogar zwei, ganz durchgeblickt habe ich noch nicht, die mit, äh, wie würdest du sie nennen, Manfred, mit Nahrung mit, nicht mit Nahrungsergänzungen, sondern mit funktionalen, Lebensmitteln. mit funktionalen Lebensmitteln zu tun hat und soweit ich das jetzt mitbekommen habe bisher, ist er da unglaublich experimentierfreudig, wenn ich das so sagen darf und du bringst, glaube ich, wirklich auch Produkte auf den Markt, die man so, glaube ich, zum Teil nicht überall so findet Manfred, auf jeden Fall mal herzlichen Dank für die Einladung und dass wir da ein bisschen nachschauen dürfen. Vielleicht magst du einfach mal kurz <lacht> selber vorstellen. Ja gerne, erstmal danke, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ja, bitte gerne. Freut mich. Ja, also ich habe vor 23 Jahren nicht mehr auf W gegründet. Und noch davor eigentlich die Firma 999 Energy. Und meine Aufgabe sehe ich daran, Produkte bereitzustellen, die den Menschen weiterhelfen, die, in, in, die sie in ihre Energie bringen, die äh, auch, sie auch in die Verantwortung bringen, was auch dein Anliegen ist, und ähm, das so effektiv wie möglich auf allen Ebenen. Das ist so das, das Anliegen, was ich habe. Und ich habe angefangen, mit dieser Sache in erster Linie mit AVAIN, da vor 23 Jahren. Und aus diesen AFA-Algen, aus den reinen Algen, sind nun Rezepturen geworden und es kamen noch Stoffe dazu, mehrere Stoffe dazu. Und bei der Firma 999 Energy arbeite ich heute mit alchemistischen Essenzen, die ganz viel Energie, ganz viel Power in die Produkte bringen und sie sehr viel stärker machen, als man das eigentlich so von solchen Produkten erwartet. Dann, lieber Manfred, dann würde ich sagen, dann schauen wir uns doch die Produkte einmal an, so. Dass du einfach vielleicht einmal die zeigst, wo du sagst, okay, das, das sind so meine Vorzeigeprodukte? Ja, okay. die Grundlage von Blue sind sind algen aus dem Slake in den USA. Und ich nehme die, weil ich mich einfach frischer und vitaler und lebendiger fühle damit. Und äh, das hat seinen Grund, Afa-Algen, wir haben Spirulina, Chlorella und Afa. das sind so die drei Mikroalgen auf dem Markt. Und Afa ist die, die fürs Gehirn zuständig ist, weil äh, es sind Stoffe drin, zum Beispiel kleinen Mengen Taurin, das können Sie alle, Taurin verleiht Flügel. Es ist PA drin, Phenylethylamin, das macht gute Laune. Das produzieren wir selber im Körper, wenn wir verliebt sind, wenn wir gut gelaunt sind, wenn wir joggen. Es macht den Kick beim Joggen. Und das ist ganz viel in der AFA-Alge drin und erklärt wahrscheinlich eine ganze Reihe von den Wirkungen dieses tollen Gewächses. Und wir haben schon vor 15 Jahren festgestellt, dass diese Kinder, die in der Schule unruhig sind, die sich nicht konzentrieren können, die zappelig sind, dass sie sehr gut äh, auf die AV-Alge reagieren. Und ähm, es, mag, äh, es mag an dem PR liegen, dass, weil diese Kinder normalerweise zu wenig davon haben und es damit ausgeglichen wird, aber auch die ganzen anderen Eigenschaften der AV-Alge, die äh, aufs Gehirn gehen, ist das ideal für Kinder, dass sie besser konzentrieren können, dass sie besser äh, zurechtkommen. Okay, äh, Manfred, das ist jetzt der Unterschied zwischen dem Kids Plus und dem Blue Green AV also, also Basic. Was ist da, ist das gleich oder ist Nein, da ist schon ein Unterschied. Wir haben auf äh, Kongressen und Informationsveranstaltungen zum Thema Hyperaktivität äh, gelernt, dass äh, Kinder, die zappelig sind und hippelig sind, in der Regel, in der Regel heißt in dem Fall weit über 90 Prozent auch äh, Probleme haben im Verdauungstrakt. Das heißt, sie haben Verdauungsschwierigkeiten. Deswegen haben wir hier zu der afa alge noch Syncopact-Enzyme, die helfen, gekochte Nahrung zu verdauen. Und wir haben Probiotik, sorry, wir haben lebendige Darmbakterien mit rein, die die Darmflora aufbauen und stützen. Das ist der Unterschied zwischen, der grundsätzliche Unterschied zwischen den Kids und den AFA. Okay, aber das war jetzt, glaube ich, sehr wichtig auf jeden Fall. Ne? Das heißt, ähm, das arbeitet auf mehreren Ebenen, nicht nur auf der Ebene der AFA, sondern auch eben verdammt dazu. Und ähm, ja, deswegen haben wir da glaube ich recht gute Erfolge bei Kindern, die unruhig sind. Ja, meine Lieben, das war jetzt mal einiges von Manfred Ludwig zu seinem Unternehm, Unternehmen und vor allem eben auch zur AFA-Alge und der Firma Blue Green. Äh, ja, genau, aber. Die 999 Energy ist eben genau das, wo ich vorher eben auch gesagt habe, hier werden die Produkte energetisch mit einem ganz speziellen Verfahren noch einmal aufgeladen. Und dazu habe ich Manfred Ludwig eben auch noch einmal befragt. Und das schauen wir uns jetzt auch gleich noch einmal an. Ja, bei die Produkte von 999 Energy zeichnen sich dadurch aus, dass ich in der Regel alchemistische Essenzen verwende die den Rohstoff an sich um ein Vielfaches verstärken. Also ich mache das so, dass ich die Rezeptur mache ich so, dass ich ungefähr die den zehnfachen Effekt habe wie vorher. Sie kennen vielleicht Maka-Wurzel oder a habe ich ja schon erklärt, oder -Algen. Ich habe ein Produkt gemacht, das heißt Makimal. Das ist Maka wurzel und ein Und normalerweise, wenn Sie Maka wurzel kennen, dann wissen Sie, 6 bis 8 Kapseln am Tag und das über Wochen und irgendwann merken Sie auch die Wirkung. Bei Makimal, das ist Aferalge und Makawurzel zusammen und eine Essenz von jedem dabei und davon nehmen Sie eine Kapsel am Tag und entweder Sie spüren es oder Sie spüren es nicht. Also müssen Sie erst mal zwei Dosen futtern und dann festzustellen, es könnte sein, es tut. Also es tut gleich, sofort und das macht den Unterschied dann. Und auch wenn die Produkte preislich äh, in der Regel höher liegen, äh, dadurch dass ich äh, meistens mit einer Kapsel oder mit wenigen Kapseln auskommen habe, relativiert sich das wieder und zum Teil, zum Teil billiger als das andere. Wir wollen ein paar äh, Produkte vorstellen. UXS Mark 3, das ist sozusagen das Best of, äh, was ich gemacht habe. Da sind Affealgen drin, da ist Makrowurzel drin, da ist Ziegenkolostrum drin, da sind Granatäpfel drin, da sind Traubenkerne drin. Alles, jeder Rohstoff für sich, jeden Rohstoff für sich können Sie kaufen als Kapseln oder in Tabletten. Hier haben Sie alles in einem und ich empfehle am Anfang zwei Kapseln am Tag zu nehmen, sind 120 Kapseln drin. Später, wenn Sie die erste Dose leer haben, dann reicht eine Kapsel, um sie auf einem hohen Niveau zu halten. Das Immunsystem ist äh, optimal auf 100% von dem was es leisten kann und es hat eine ganze Reihe von Vorteilen, ich darf gar nicht alles sagen, weil Sie wissen ja vielleicht, äh, es darf Sand machen, es darf schmecken und es darf grün aussehen. Ähm, ich habe NRF 2 Plus gemacht, als Unterstützung als Unterstützung das Gehirn, auch für die kognitiven Fähigkeiten. Äh, Ganz klar, auch das äh, nf 2 Plus ist eine ganz ausgefeilte Rezeptur, da finden Sie äh, Sachen drin wie Aferalgen, Binko, Brokkoli, Heidelbeeren, Chili, Pfeffer. Es ist eine ganz verrückte Mischung, aber sie ist unheimlich effektiv äh, für, für geistige Frische, für Wachsein. Wir haben dieses Produkt auch als Grundlage genommen äh, für das Produkt Kids Brain von Blue Green. Das ist das ist eigentlich für die Erwachsenen und Kids Brain ist dann halt das gleiche für die Kinder. Wenn ich Produkte entwickle, dann mache ich das grundsätzlich so, dass ich eine, ein, ein Ziel habe, eine Funktion zum Beispiel zu erreichen und ich entwickle auch diese Funktion hin und erst wenn diese Funktion aus meiner Sicht zu 100% oder mehr erreicht ist, dann äh, gehe ich dran, dieses Produkt auch äh, zu kalkulieren und schaue, dass ich äh, dann auch meine Käufer finde dafür. Ich entwickle nicht nach dem Preis von wegen, ach, das ist was und soll 10 Euro kosten. Sowas mache ich nicht. Ich mache es so, dass es funktioniert. Und erst wenn ich weiß, aus eigener und, aus eigener Anschauung und Test und den Leuten um mich rum, wenn das okay ist, dann äh, äh, geht es in den Verkauf. Ja, mein lieber Manfred, das war eine sehr ausführliche Beschreibungen deiner, wie du mir gesagt hast, für dich wichtigsten Produkte. Sehr, sehr interessante kleine, feine Firma, eben auch, die sich mit Naturmitteln einfach auseinandersetzt. Ja, meine Lieben, das war jetzt ein total wichtig, total schöner, inter interessanter Ausschnitt zu den Firmen Blue Green und 99.9 Energy. Vor allem hier der Gründer voran, Manfred Ludwig mit einem kleinen Team, das ich hier eben auch kennenlernen durfte, hier in Rheinheim am Land nicht in der Nähe des Rheins, aber in der Nähe von Darmstadt. Und ja, meine Lieben, ich kann es echt empfehlen, schaut doch einfach mal auf die Webseite dieser Unternehmen. Sehr, sehr interessante Produkte, energetisiert eben auch noch ganz speziell. Und es zahlt sich auf jeden Fall auf, wenn ihr hier auch mal vorbeischaut und vor allem auch eben diese AFA-Alge die hat es echt auch total in sich, weil die da, da passiert unglaublich viel. Also die gleicht dem Körper einfach wahnsinnig viel aus. Schaut einfach mal vorbei bei der Homepage. Und ja, das war es dann auch wieder von meiner Seite. Ich sag von hier aus nochmal ganz liebe Grüße nach Reinheim zu Manfred Ludwig und seinem Team. Und ja, das war es dann auch von meiner Seite. Lasst mir eure Daumen hoch da, schreibt in die Kommentare, was euch, was euch hier so einfällt. wie ihr, in der Infobox stehen alle von mir empfohlenen Produkte und hier habe ich noch einmal die Webseite von Blue Green 99 Energy und so weiter und so fort. Das Wichtigste ist sowieso, bleibt gesund und wenn ihr es auch nicht seid, dann werdet es auf jeden Fall. Jawohl, ich freue mich auf das nächste Video. Wir sehen uns, Baba, ciao, tschüss, macht es gut, servus.